Hey Andi, hast du schon gehört von dieser neuen Sportart, die in Landdiskotheken so beliebt ist? Ähm, meinst du Komasaufen? Ich glaube, die nennen sie Zwergenweitwerfen. Das ist aber nicht dein Ernst. <lacht> uh. ich jetzt schon mal, probieren wir es aus, oder? Ja, Komasaufen. So. Passt. die Okay, Andy, gib dein Bestes. Ähm, wie heißt der? Keinen Namen, er stirbt gleich. Stimmt. Hi. nicht ganz die Dings erwischt. Also du hast dort versucht. <lacht> ja, gut zu Dank. Ja, bitte. Okay. Danke. Wirklich. So. Wir jetzt ausgerottet. Nicht ganz, wir haben nur zwei größere. Und über die fahren wir jetzt drüber. Größere Zwerg? Ja. Okay, Passacke geht weiter. Die Olympische Disziplin jetzt auf Kram Es ist auf jeden Fall besser als das Zwergenwerfen, was in Diskotheken gemacht wird mit kleinwitzigen Menschen. Weil, wie man sieht, man kann sich doch alle Hand brechen. Genau. So viel bleibt da nicht mehr über. Das muss man aufkehren. Das ist Und zwar ja. Passt. Danke! Führt euch! Führt euch.